Was heißes Wasser mit einem fluffig weichen, leckeren Weihnachtsgebäck zu tun hat, das zeige ich euch heute natürlich und guckt euch diese Stutenkerle, Damen und Engel hier nochmal an, so fluffig weich werden sie. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Und glaubt mir, es ist ein ganz tolles Rezept. Wir fangen hier erst einmal mit Mehl an. Die genauen Angaben findet ihr unten und am Schluss nochmal. So ein bisschen Salz, ein wenig abgeriebene Schale, die mache ich ja bei uns zu Hause immer selber und selbst hergestellte Hefe. Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, müsst ihr ausprobieren. Dadurch werden die Stutenkerle wirklich perfekt. Oben rechts verlinke ich euch nochmal alles. Ein ganz kleines bisschen Zucker und hier kommt jetzt die herkömmliche Variante mit ganz normaler Kuhmilch, ein wenig Butter. Und zum Schluss kommt hier nochmal ein Ei hinzu. Aber liebe Veganer, ich habe euch nicht vergessen, schaut mal unten beziehungsweise dann ja auch am Schluss. Es steht die vegane Variante dabei und die ist richtig klasse, kann ich euch versprechen. So optional könnt ihr noch ein bis zwei Esslöffel Madre hinzugeben. Meiner sieht ein bisschen dunkler aus, nicht wundern. Ich habe den einmal versehentlich mit Vollkornmehl gewischt und habe mich schon gewundert, warum der so anders aussieht. Tut dem aber keinen Abbruch, ist genauso toll. So und das Ganze geht jetzt erstmal in den Mixer. Da knete ich ihn jetzt in der ersten Minute auf der niedrigsten Stufe meiner Küchenmaschine und danach auf der Stufe 1 bei meiner Kenwood Cooking Chef so circa 10 bis 15 Minuten lang bei Weizenmehl. 5 bis 8 bei Dinkel. Das Video über die Mehle und wie ihr die am besten handhabt und auch austauschen könnt, verlinke ich euch auch nochmal oben rechts unter dem i. So, mein Teig ist jetzt fertig und ich decke ihn mit meinem Bienenwachstuch ab. Übrigens, wie ihr das ganz toll wieder auffrischen könnt, auch das verlinke ich euch mal, lohnt sich sehr und auch mein Equipment, wisst ihr steht immer unten unter diesem Video. So, das Ganze schön abdecken, bei Zimmertemperatur stehen lassen bis er sich verdoppelt hat und so toll aussieht. Und diejenigen, die das noch nicht wissen, die selbst hergestellte Hefe ist nicht so eine chemisch hochgezüchtete wie aus dem Supermarkt. Deswegen gebt dem Teig einfach ein bisschen Zeit. Ich mache das so, dass ich meine Teige zum Beispiel abends mache und am nächsten Morgen backe oder morgens dann für den Abend. So, hier diese Menge, die ich jetzt hier euch unten angegeben habe, die reicht für acht Stutenkerle. So dass ihr ein ganzes Blech voll kriegt. Ähm, ich kann euch aber tatsächlich sehr ans Herz legen und meine langjährigen Zuschauer wissen das schon. Macht die doppelte Menge. Ich erkläre euch auch nachher, wie ihr das am besten macht. Das lohnt sich wirklich sehr. So nach meiner Tortenmethode halbiere ich das jetzt, viertel das und die Viertelstückchen werden nochmal halbiert. Das heißt, acht Stückchen kriegt ihr raus. Mehr oder weniger gleichmäßig. Ihr könnt selbstverständlich auch einen Strang daraus formen und das euch zerteilen, so wie es für euch am besten ist. Oder wenn ihr Perfektionisten seid, dann könnt ihr es natürlich auch gerne abwiegen. Ich bin da auch mal so ein bisschen, naja mehr freischnauze Schnauze. So. Also, die Stückchen einmal rundform, ihr könnt, wenn ihr wollt, den Schluss noch mal zuknipsen, ist aber gar nicht notwendig. Ich kann euch sagen, ich habe in den letzten Wochen wirklich Unmengen dieser Stutenkerle gebacken. Das funktioniert in jedem Fall. So, und ich sagte euch ja, ich habe die doppelte Menge gemacht, denn das lohnt sich auch wirklich. Und Trotz des niedrigen Zuckergehalts sind die wirklich süß. Also die brauchen eigentlich gar keine Dekoration durch Schokolade, machen wir aber natürlich trotzdem. Und auch da zeige ich euch verschiedene Varianten. So, die runden Bällchen werden erstmal länglich geformt und ihr könnt es sehen, ich hatte euch schon mal ein Rezept gezeigt, da brauchten wir Unmengen Mehl auf der Arbeitsfläche. Dieses Rezept ist viel einfacher, besser und leichter, das heißt, wenn ihr das mit euren Kiddies und Enkelkindern macht, super schön, angenehm und die können richtig einmal helfen. Und dann freuen die sich natürlich auch und der Stutenkerl schmeckt dann auch noch viel besser. Wie heißt das eigentlich bei euch? Ich komme ja aus dem Norden Deutschlands, da heißt es Stutenkerl. Der hat immer noch so eine Tonpfeife und ist mit Rosinen ausgestattet. Wie nennt der sich bei euch? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. So, und Tonpfeife habe ich nicht, aber ich zeige euch ganz viele tolle Varianten, wie ihr den formen könnt. Da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt hier zuerst einmal den ganz dünn ausgerollt. Ihr könntet jetzt zum Beispiel in die Mitte eine Nuss machen, die Beine so ein bisschen und dann geht der aufs Backblech. Da habe ich jetzt vier große gemacht. Eigentlich kann ich tatsächlich sehr empfehlen, acht kleinere zu machen, aber dazu später mehr. Ich dekoriere die jetzt hier mit Schokotropfen, denn tatsächlich mit Rosinen komme ich hier bei meiner Familie nicht so weit. Ich mag die ganz gerne, so mal eine Rosine. Wichtig ist, wenn ihr Rosinen verwendet, weicht sie am besten vorher nochmal eben so zwei, drei Stunden in Wasser ein. Dann ziehen sie keine Feuchtigkeit aus dem Teich und das schmeckt noch mal so ein bisschen besser. So, wie gesagt, bei uns gibt es Schokotropfen. So, ich dekoriere das ganz nach Gusto. Ihr könntet jetzt auch noch ein Stück Teig nehmen und daraus Dreiecke formen und die oben auf die Köpfe setzen als Hut. Das nur so als kleine Anregung. So, ich habe hier jetzt mein Eigelb und noch ein bisschen Milch. Packe das in eine Schüssel und verquirle das. Könnt ihr auch mit einer Gabel machen, aber ich finde diese Schüttelmethode richtig praktisch und genial. Ihr Veganer, nehmt bitte nur Milch, Pflanzenmilch. Und ich kann euch sagen, ihr braucht das Eigelb auch gar nicht, denn die Stutenkerle kriegen ganz toll Farbe. Aber das zeige ich euch nachher noch, noch mal. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Veganer. Aber die vegane Variante hier von diesen Stutenkerlen, die finde ich tatsächlich besser. Und das liegt nicht daran, ähm, dass ich jetzt da so ein bisschen pro-vegan bin, sondern schon alleine von den Lebensmittelnkosten finde ich tatsächlich die vegane Variante günstiger. Aber schreibt mir mal eure Meinung auch gerne da einmal unten in die Kommentare. So. Den ersten Stupenkerl, ganz flach, habe ich euch jetzt schon mal gezeigt, jetzt zeige ich euch noch mal andere Varianten, damit ihr austesten könnt, welche euch vielleicht auch am besten gelingt oder vielleicht habt ihr auch Tipps, auch das gerne in die Kommentarabteilung. So, den habe ich jetzt zum Beispiel ein bisschen dicker gemacht und dann klappe ich das hier so um, dass das keine so spitzen Arme hat. So, ein bisschen mit den Fingern, also da nutze ich auch tatsächlich mein Nudelholz nicht. Das verlinke ich euch übrigens auch noch mal unten unter dem Video, unter der Videobeschreibung. So, hier so ein bisschen die Beine lang ziehen, dass das einigermaßen gleichmäßig ist. Und die Stutenkerle gehen in jedem Fall immer nochmal auf ein mit Backblech, Backpapier ausgelegtes Backblech, genau so rum. Und da lasse ich sie meistens nochmal eben eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur ruhen. Dann können die auch wirklich nochmal schön entspannen. So, hier nochmal eine weitere Variante. Eben hatten wir den Stutenkerl. Aber wir wollen hier ein bisschen gendergerecht sein. Jetzt gibt es auch eine Stutenfrau. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen klischeehaft. Die Frau kriegt ein Kleid an, beziehungsweise so ein Rock, je nachdem wie man das sehen möchte ähm, und die Männer halt mit Hosen. Ja, das ist halt einfach so. Das ist Tradition. Da kann man jetzt dafür oder dagegen sein. Ich zeige euch einfach nur, wie wir das zu Hause machen. So, jetzt hier auch noch mal eine neue Variante. Die ist auch sehr schön. Ist aber sehr flach und da müsst ihr wissen, was ihr lieber mögt. Mögt ihr das ganz fluffig weich? Dann bleibt unbedingt dran, die Variante zeige ich euch gleich. Oder lieber so ein bisschen dünner und ein bisschen knuspriger? Das entscheidet ihr. So, das könnt ihr jetzt dank meiner Hand nicht sehen, aber ich forme es quasi genauso wie die vorherigen Male. Den Kopf so ein bisschen so zusammen. Und dann schneide ich nicht ganz durch, hier mit der Teigkarte an den Seiten. Das soll quasi der Körper mit den Armen sein. Und dann dort, wo ich aufgehört habe zu schneiden, schiebe ich das ein bisschen zusammen, um die Hüfte darzustellen und dann wieder die Beine. Ich zeige euch das Ergebnis gleich. So, hier bei diesen Kälchen habe ich zum Beispiel auch bei den Beinen kleine Einschnitte gemacht. Das müsst ihr nicht. Ich finde das aber ganz süß, auch so als Dekoration. Und dann habe ich sie jetzt vorher eingepinselt und dann die Schokostückchen gemacht. Das könnt ihr aber handhaben, wie ihr möchtet. Also, ähm, das gibt keinen Unterschied. So, das ist jetzt die Variante, die ich gerade gezeigt habe. Also unten die Beine ein bisschen länger ziehen. Oh, das hat ein bisschen was von der Schrei. Okay, wir <lacht> schon ein bisschen umdekorieren. So, und jetzt komme ich aber tatsächlich zu meinen Lieblingsvarianten. Das ist Geschmackssache, aber tatsächlich, die kamen bei uns auch am besten an, weil die auch am fluffigsten wurden. Da brauchte ich jetzt mein Nudelholz nicht zu. Da habe ich jetzt den Kopf auch ein ganz kleines bisschen kleiner gemacht. Da sind die Profibäcker tatsächlich einfach besser, weil die da die Routine haben. So, ich mache jetzt hier auch wieder Stupenkerle als erstes. So, der Kopf wird jetzt hier geformt, die spitze Schulter ein bisschen reingedrückt und dann die Hände. Habe ich hier jetzt, ja, der ist ein bisschen abwartend, der überlegt jetzt so ein bisschen. Da könnt ihr, wie gesagt, so eine kleine Nuss reinmachen, Mandel oder ähm, was ihr auch da haben möchtet oder natürlich auch Rosinen. Könnt ihr dekorieren, wie ihr möchtet. Ich kann euch nur zeigen, wie wir das bei uns am liebsten und am besten handhaben. Da ist ja wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, und jetzt hier das Pendant zum Stutenkerl und die kam, ich weiß nicht warum, noch besser an. Die sind so ein bisschen engelsgleich. so Die Arme könnt ihr auch ein bisschen kürzer gestalten. Ich habe sie jetzt absichtlich länger gemacht, weil ich die jetzt hier so verzwirbel, so ein bisschen. Gut dran drücken auf jeden Fall und dann sieht das entweder aus, als ob der Engel betet oder als ob der eine Kerze in der Hand hält. Wie gesagt, das entscheidet ihr. Das ist jetzt hier übrigens die vegane Variante und die bestreiche ich nur mit ein bisschen Pflanzenmilch. Einfach so drüber und die guten Kerle gehen dann in den vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze 210 Grad. Und dann müsst ihr gucken, wie groß die bei euch sind und wie dünn, da variiert die Backzeit. Habe ich euch unten aber reingeschrieben, aber guck mal, die sind so fluffig weich und ich habe das jetzt tatsächlich so auch gemacht, damit ich vorbereitet bin für die Feiertage, dass ich absichtlich einige undekoriert habe gelassen. Die kann ich dann nämlich einfrieren, außer wenn ihr Rosinen nehmt, dann könnt ihr die auch mit Rosinen einfrieren, aber wenn ihr Schokotropfen nehmt, dann ist das blöd mit einfrieren und dem Auftauen und deswegen dekoriere ich die dann hinterher. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. So und jetzt mache ich hier so eine Tüte, einige von euch kennen das schon von meinen Osterhasen, da habe ich das ein bisschen schöner, finde ich, erklärt, aber ähm, im Prinzip ist es so, ihr macht euch so ein ungleichschenkliges Dreieck und dann ähm, zwirbelt ihr das so zusammen, das ist ein bisschen Rumpfinger das ist Übungssache. Wenn ich das nur einmal im Jahr mache, ist das ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, ich zeige euch das einigermaßen verständlich. Ansonsten guckt euch noch mal meine Osterhasen an, ähm, da habe ich das auch noch mal gezeigt. Wichtig ist, dass die Spitze zu ist, denn da kommt ja nachher die Schokolade rein. Würdet ihr die Spitze offen lassen, dann würde es raustropfen und das wollen wir ja nicht. Und ihr schneidet dann die Spitze nachher einfach ein. So sieht das gut aus. Hier kann es dann umgeklappt werden und die befülle ich jetzt gleich mit der Schokolade. Die vegane Variante dann natürlich ganz klassisch mit Zartbitterschokolade. Ich gebe noch ein bisschen Öl hinzu für, die, ähm, für den Glanz, das ist nicht unbedingt notwendig, aber das hilft zum einen, dass es ein bisschen glänzender aussieht und zum anderen wird es noch mal ein bisschen flüssiger und lässt sich dadurch wieder leicht auftragen. Ich habe das auch wirklich so gemacht, dass ich die Schokoladenstückchen einfach im Wasserbad so geschmolzen habe. Da habe ich einfach mit dem Wasserkocher das Wasser aufgekocht, die Schüsse reingestellt, das reicht. Habt ihr rechts so einen kuvertüre dann klappt das nicht so gut, dann solltet ihr das wirklich im Wasserbad auf dem Herd erhitzen. So, und das ist tatsächlich wirklich umstrittig. Meine Künste beim Dekorieren, da gibt es ganz viel Luft nach oben. Ich weiß, dass es euch mit Sicherheit viel besser gelingen wird. Ich wollte euch einfach nur zeigen, welche Möglichkeiten ihr habt. Das ist bei mir das Endergebnis und ich freue mich schon auf eure Rückmeldungen und zeige euch jetzt hier noch weitere Videos zum Anschauen. Habt einen wundervollen Advent und eine Weihnachtszeit. Eure Emma